Das ist das Grab von Burak Bektasch. Sein Tod ist bis heute ungeklärt. Am Abend des 4. April 2012 verlässt er sein Elternhaus in Berlin-Neukölln. Der 22-Jährige trifft sich mit ein paar Freunden. Fünf junge Männer, alle mit Migrationsgeschichte. Kurz nach Mitternacht stehen sie an der Rudower Straße, als ein Mann auf sie zukommt. Ohne ein Wort schießt er auf die Gruppe. Zwei von ihnen werden lebensgefährlich verletzt. Burak Bektas stirbt wenig später an einem Lungendurchschuss. Der Todesschütze verlässt den Tatort in aller Ruhe und verschwindet in einer dunklen Seitenstraße. Er hatte gerne gelacht, immer. Er war unser Sonnenschein, wenn er nach Hause kommt. Wir, wir vermissen ihn sehr, weil... Er war unser Liebling gewesen von uns allen, also von seinem Bruder, von seiner Schwester, von mir. Der Fall Burak Bektasch ist einer der 745 nicht aufgeklärten Morde an Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Es ist ein besonderer Fall. Der Mord hat die migrantische Bevölkerung über die Grenzen von Berlin hinaus verunsichert. Viele sehen darin Parallelen zu den NSU-Morden. Eine Initiative bemüht sich seit vier Jahren um Aufklärung. Huag ist ein halbes Jahr nach Aufliegen des NSU ermordet worden und sie haben damals intern auf äh, Terrorverdacht äh, sofort ermittelt, aber öffentlich haben sie sofort diesen Verdacht versucht auszuräumen, zu zerstreuen. Ich denke schon, dass der Staat Befürchtungen hat, dass es weiterhin rechten Terror gibt und äh, sie würden gerne ein solches Bild, dass äh, sich rechter Terror verselbständigt hat, dass er sich fortsetzt, unkontrolliert, ein solches Bild wollen sie nicht haben. Am 20. September 2015 geschieht ein weiterer Mord. Der 32-jährige britische Anwalt Luke Holland wird auf offener Straße in Neukölln erschossen, wieder ohne erkennbaren Grund. Der Täter geht ähnlich vor wie bei dem Mord an Burak bektasch doch er wird dieses Mal gesehen und am selbigen Tag festgenommen. Die Polizei findet eine Hitlerbüste und NS-Devotionalien in seiner Wohnung. Der Mann taucht laut dem Anwalt der Familie Mehmet Daimagüler auch schon in Buraks Akte auf. Damals wurde dem Hinweis eines Zeugen scheinbar nicht weiter nachgegangen. Hat die Polizei bei den Ermittlungen Fehler gemacht? Wenn ich mir die Ermittlungsakten anschaue, dann vermisse ich Ermittlungen mit einem möglichen politischen Hintergrund. Ich finde keine Erkenntnisanfragen an die Verfassungsschutzbehörden. Ich sehe nicht, dass dort nachgefragt wurde, beispielsweise in Brandenburg, ob die Verfassungsschutzbehörden in Brandenburg Erkenntnisse haben. Rudo liegt nur sieben Kilometer von Brandenburg entfernt. Ich sehe nicht, dass diese Tat verglichen wurde mit anderen Morden aus der Vergangenheit im Bundesgebiet. Und wenn wir dann als Anwälte hier und da das Gefühl haben, ja, der betreffende Staatsanwalt ist nicht im Stoff, dann ist das beunruhigend. Wir haben in diesem Fall sehr intensiv ermittelt. Und wir wissen ja auch schon seit geraumer Zeit, dass wir in der Kritik stehen. Und wir haben deswegen natürlich noch besonders genau überprüft, haben wir wirklich alles gemacht. Und ich kann nur sagen, wir haben alles gemacht. Laut dem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Berlin finden derzeit keine aktiven Ermittlungen mehr statt. Für die Familie, die Initiative und die Anwälte der Familie ist dies ein unhaltbarer Zustand. Sie fordern daher die Übergabe des Falles an die Generalbundesanwaltschaft. Das Gesetz sagt ja, dass wenn Teile der Gesellschaft verunsichert sind durch eine Straftat, dass auch dann die Generalbundesanwaltschaft sagen kann, wir übernehmen, wir machen das jetzt. Und was heißt denn Teile der Gesellschaft? Wir sind Teil der Gesellschaft, wir haben in Deutschland drei Millionen Menschen türkischer Herkunft, für die ist die Ermordung von Burak Bektaş sehr präsent. Wir sind betroffen, wir sind verunsichert und ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesanwaltschaft dort eben auch das erkennt, anerkennt und dieses Problem annimmt. Das hat sie bislang nicht getan. in der Initiative, mit der Initiative dafür eingesetzt und tue das weiterhin, dass äh, dieser Mord an dem Budak Bektas aufgeklärt wird, weil er über den Einzelfall hinaus für alle Migrantinnen und Migranten eine Bedeutung hat. Da geht es bis dahin, ob die Menschen eine Zukunft in Deutschland und in Berlin für sich sehen, wenn sie Angst um ihre Kinder haben müssen oder um sich selbst. Und das ist die politische Dimension dieses Mordfalles. Natürlich ist eine Gesinnung, eine beispielsweise rassistische Gesinnung, ist natürlich für die, die Strafzumessungserwägungen von, von extrem wichtiger Bedeutung. Sie können natürlich nicht hingehen aus einer sozusagen politischen Einschätzung heraus, jemandem einfach das irgendetwas überstülpen, ohne dass die Erkenntnislage das hergibt. Da muss man genau gucken, wie sind die Fakten, die wir hier ermitteln konnten, die wir feststellen konnten im Strafverfahren und das dann bewerten. Da kann ich zu einzelnen Indizien mich auch nicht weiter äußern. Spätestens seit dem NSU wissen wir, bei den Nazis ist die Tat schon das Bekenntnis. Und das ist ja mit einer Konsequenz äh, gewesen, die aus dem äh, Untersuchungsausschuss äh, zum NSU hervorging, dass sobald ein Migrant oder eine Migrantin Opfer einer Straftat wird, insbesondere eines Tötungsdelikts, dass man dann besonders untersuchen muss. Vertrauen? Muss sich erarbeitet werden. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Aber dieses Gewaltmonopol, auch das will sich verdient sein. Wenn Ali sich nicht sicher sein kann, dass er geschützt ist vor Straftaten, dann wird auch Hans auf Dauer sich nicht sicher sein können, um das mal ganz platt auszudrücken. Rassistische Morde passieren nicht, weil einzelne Täter auftreten und morden. Rassistische Morde passieren, weil es ein gesellschaftliches Umfeld gibt, das diese Morde toleriert. Weil es ein gesellschaftliches Umfeld gibt aus einer Mehrheitsgesellschaft heraus, die das ignoriert, dass diese Morde stattfinden. Und es geht natürlich darum, dass die Gesellschaft und der Staat, die Ermittlungsbehörden anders damit umgehen, offensiver auf rassistische Gewalt reagieren und signalisieren, dass rassistische Gewalt, rassistische Morde nicht zu tolerieren sind. Und dafür braucht es auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft eine andere Reaktion, als wir sie bisher haben. Mit dieser Schmerz ist Leben ist es sehr schwer. Unser Leben ist wirklich sehr schwer geworden. Wir waren ganz glücklich. Auf einmal. Für uns ist Wertuntergang. Welt, äh,